Yes, it's live. Can you check and see if it's on there, Leah? Yes, yeah, I do. I don't see us. Mm -mm, not yet. Yet. Yuhu, finally. Oh, guten ah. Morgen. Leah, magst du guten uns einleiten? <laughs> Heute lief das alles äh, ganz gelassen und sind <laughs> wir da auf Facebook gelandet? Hallo? Wir sind hier, weil wir über das nächste Webinar, Hände weg und zurück zur Präsenz, sprechen möchten. Nächsten Dienstag findet das statt und es geht wirklich so um die Ziele, auch Ziele, die uns nicht wirklich dienlich sind und auch um, um eine innere Ruhe aus dir heraus, wir Dinge tun können, Inspiriertes erschaffen. Es geht nicht unbedingt nur um Business-Ziele oder Arbeitsziele. Du bist auch ganz herzlich dazu eingeladen, wenn du mh, äh, dich mehr bewegen möchtest mhm. oder wenn du endlich dieses neue Hobby beginnen möchtest. Oder, oder, oder. Dinge, die einfach so da sind und die irgendwie etwas in dir bewegen und auch ins Tun bringen. Genau. Mhm. Ähm, wo wir aber noch mehr hinschauen werden, sind diese Dinge, und darüber wird Celia gleich etwas erzählen, die eben nicht förderlich sind und uns auch ausbrennen. Und warum wir aber... Da manchmal so in diesem hamsterrad von diesen zielen gefangen sind mhm. genau. du kannst dich jederzeit anmelden auch wenn das erste webinar schon am dienstag vor einer woche stattgefunden hat du kriegst eine aufnahme davon also ist mhm. überhaupt kein problem und wenn du angemeldet bist dann geht es für dich am dienstag mit uns Absolut. Und vielleicht einfach nur als Hilfestellung, dass du spüren kannst, ob dieses Webinar für dich was ist. Wir haben ein bisschen im Vorfeld überlegt, was sind so häufige Dinge, die wir hören, wenn Menschen zu uns kommen in, ins Coaching. Und eine Sache, die dir vielleicht bekannt vorkommen könnte, ist diese Momente, wo du wirklich ein einen inspirierten Impuls spürst, etwas zu tun oder etwas in die Welt zu kreieren und es fühlt sich für dich ähm, absolut authentisch an, etwas, was, was wirklich ähm, du machen möchtest und dann passiert folgendes, es springt irgendeine Stimme in deinem Kopf an, was beginnt, dagegen zu wirken, um, vielleicht auch Gefühle kommen hoch, die dagegen wirken, wie Angst oder Zögerlichkeit oder um, du redest es dir aus oder du beginnst und auf dem Weg um, siehst du nur lauter Hindernisse, also all die Sachen, wo der Ursprung richtig und gut sich angefühlt hat, aber im going und im doing plötzlich alles beginnt sich sehr schwer und und um, ja, im Stocken zu kommen, das wäre ein, ein Szenario, was wir häufig im Coaching hören und wenn du das kennst, bist du herzlich willkommen. Wir werden darüber sprechen, über einen leichten Weg nach vorne zu kommen bei diesen natürlichen Impulsen, die du hast. Das zweite Szenario, was wir häufig begegnen im Coaching, ist genau das Gegenteil. Der Impuls kommt wie nicht aus dir selbst heraus. Vielleicht hast du es aufgeschnappt irgendwo da draußen in der Welt. Ähm, sag ich mal, ein Guru hat gesagt, man braucht das ähm, unbedingt, um etwas zu erreichen im Leben, um etwas erreichen, zu erreichen im Business. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht erfolgreich sein und du springst darauf, ähm, auf dieses ähm, Ziel, was gar nicht von dir kommt, auch wenn es sich gar nicht für dich authentisch anfühlt, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, du willst das gar nicht tun, aber du glaubst, du musst es tun, um zu etwas, ja? um, um das zu erreichen, musst du das vorherige Ding, Ding machen, was auch immer es ist. Das begegnen wir so häufig im Coaching, dass Menschen ganz viel Energie, ganz viel tun und, und machen, um ergeben, um Ziele zu erreichen, die gar nicht ihres sind. Und die, die hörst sie sprechen, also sie die sagen es ganz klar und offen und deutlich, aber trotzdem sind sie wie gefangen in dem. Lea hat das Ganze zu Beginn angesprochen. Und das dritte Szenario ist, manchmal sind wir an einem Ort im Leben, wo wir wirklich wahrhaftig in uns spüren, ich habe keine Idee, ich habe keine Impulse. Vielleicht spürst du ähm, einfach ganz authentisch, dass gerade nichts ansteht, aber dein innerer Antreiber ist damit absolut nicht zufrieden und geht total dagegen, es äh, suggeriert dir eine ewige Liste an Sachen, die du unbedingt tun musst oder tun müsstest. Ähm, und die du gerade nicht tust und es kommt meistens damit einher eine ein zweiter geschichte an gedanken und gefühle nämlich schuld dass du das nicht packst die idee andere kriegen sachen hin und du nicht also wir nennen das manchmal die reise auf dem ich muss bus und vielleicht bist du gewohnt in den letzten Wochen, Monate oder sogar Jahre? Ich hatte jahrelang ähm, eine ewige, unendliche Fahrt, auf dem ich muss Bus äh, durch alle Städte Europas. Und das ähm, macht gar keinen Spaß. Das sind so die Sachen, wo, wenn du eins von dem sagst, ja doch, also das kenne ich, ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie ich in mehr Leichtigkeit komme hinsichtlich meiner Ziele, ist das Webinar das Richtige für dich. Genau. Das Findet nächsten Dienstag um 19 Uhr statt, das ist 13. Oh, right Juli, um 19 Uhr mit uns im Zoom-Raum. Und wir posten wie immer noch einmal die ähm, Anmeldung hier unter diesem Video und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du mit dabei bist sein könntest wenn du so Handy auf dem Rücken spürst, mhm. ja, da will ich hin, dann komm mit an Bord. Absolut, ja. kommst du uns. Es ist kostenfrei, um, du kannst dich zurücklehnen. So und ja, wir freuen uns auf dich. Bis nächste Woche, tschüss, ciao.